Feuerfeld freigeschaltet und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mystery Dungeon. Wir sind hier wieder stehen geblieben, ähm, in unserer schönen Auswahl von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leveln, bei denen wir noch nicht waren. Und wie ihr wisst, will ich immer das kürzeste auswählen und wir haben hier einmal Wüstenregion und Solarhöhle, beide sind ziemlich kurz. Ähm, leider sehr viele Supergegner, die kommen anscheinend sehr häufig was die Chance erhöht, dass er Shiny sind, was dann die Währung die Chance erhöht, dass sich ein Shiny rekrutieren kann. Aber nur, wenn ich auch ein freundes habe Und das habe ich noch nicht. Ich weiß nicht, wie man das bekommt. Wenn wir mal sehen, vielleicht gibt es einen random drop oder kann man das irgendwo kaufen. Ähm... Ja, welches machen wir? Wir können noch eins dieser beiden machen. Das wäre dann für die Story, die Nordkette oder das Feuerfeld. Aber ganz ehrlich, ich glaube, wir machen von kürzesten bis zum längsten erstmal. Bedeutet, wir machen, äh, ich würde sagen, die Solarhöhle als nächstes. Moment, was sind die Aufträge? Bis U10. Also die Hälfte. Alles klar. Dann machen wir das hier für heute. Die Solarhöhle. Weil wir dann in der nächsten Folge vielleicht die das andere machen, was ich gezeigt habe. Dun, dun, dun, dun, dun okay. Und dann in der übernächsten Folge machen wir dann vielleicht das Feuerfeld? Das wäre doch was. Feuerfeld, übernächste Folge. Können wir machen. Äh, oh mein Gott, Erkenntnis haben, was? Einfach so. Als freaking Ob. Einfach so Erkenntnis haben. Ihr wisst schon, was die machen, ne? Damit kann ich mich mega entwickeln. Für eine Ebene lang, aber immer noch. Die sind mega selten. Dazu sagen wir mal nix. Wir wissen, glaube ich, alle, dass diese Attacke mega OP in diesem Spiel ist. Trainings sagen brauchen wir nicht. Mhm. Trainings sagen ist was für Noobs. Und ich bin kein Noob. Ich weiß, wie das Spiel funktioniert. Wenn ihr mir nicht glaubt, ja. Dann weiß ich gar nicht, wie ich euch beweisen kann. Ich bin auf jeden Fall kein Noob. Oh Gott, nein, nein, nein, nein, nein, nein. nein Ich muss rauswitchen. Ich muss rauswitchen. Ja, gib mal Heilung, bitte. Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. So, greift an, an, alle weggreifen. Danke. Und Pikachu angegriffen, aber Pikachu ist stark genug. Pikachu ist unser, ich, unser stärkstes Mitglied. Aber ganz ehrlich, würde ich mir dieses diesen diesen Mampfgürtel geben. Ich glaube, ich wäre genauso stark. Girafarik. Ist ein tolles Pokémon. Sag mal Girafarik rückwärts lustig. Wow, und ich merke gerade, der letzte Raum, wo ich noch nicht war, ist einfach das Ende. Great! Ich bin fast tot. Ja, danke, heil mich, danke. Lieber heilen, als dass ich sofort einen belebersamen verschwende. Der wäre nicht so geil. Warum reicht Pikachu schon nicht an? Ach so, weil er nicht sieht, wahrscheinlich. Ja, belebe mich. Ich habe keine Erkenntnis, weil ich wiederbelebt wurde. Normalerweise kriegen ja diesen Erkenntniseffekt, aber anscheinend nur wenn man wirklich auch besiegt wurde und weg ist. Was ich dann auch nicht verstehen kann. Warum? Macht es halt noch schwerer, den zu killen. Ich verstehe bis heute nicht, warum die Gegner das können. Ich bin froh, dass wir bisher noch keine Mega-Entwicklung von Gegnern hatten. Außer Böse. Halt bei ähm, Kyure hatten wir Proto Kyure, also Mega Kyure. Die Mega wirklich heißt ja Proto Kyure. Mm, mm, mm. <lacht> zack, Zack, ah, die Bäre brauche ich nicht, aber ich nehme es einfach mal kurz mit. weil why not? Dum, dum, dum, dum. Warum macht ihr alles so viel Damage, als ob ich jetzt schon wieder so hot bin? Das gibt's doch nicht. Ich muss trainieren. Das ist doch nicht zu fassen. What the heck? Das geht doch auch nicht. Klar. Du, du, du, du, du. Na komm. Wir wollen ja raus. 20 Ebenen voller sowas. Oh Gott. Ich bin Ebene 2. Und ich habe schon zwei Belebers anwenden müssen. Das wird ein Spaß. Das sehe ich jetzt schon. Das wird ein heiden Okay, ganz viele Ether-Spam. Und dann sollte das passen. Damit Pikachu mir ganz viel helfen kann. Dam, dam, dam, dam. Warum geht Magneton eigentlich gerade weg? Ich weiß, ich kann die farmen, diese Entwicklungsgeoden. Bei diesem einen Ort. Aber man kann die später im Spiel auch noch viel einfacher farmen. Viel schneller und viel effizienter. Deshalb warte ich auch einfach darauf wie ich das machen kann. Oh, ist nichts. Hier ist ein den Laden. Oh, cool. Was gibt's denn hier? Verbotsamen. Nee, frau alles nicht. Du -dum -dum -dum -dum. Naja, wir sehen uns. Ach, wo ist denn hier der Exit? I need the exit, please. Danke, immerhin trifft einer von euch. Meine Güte. Dun -dun -dun -dun. Aua! Warum macht er so krass wie Damage? Hau mal ab. Oh, wenn wir unser Team. Ja, klar. Warum nicht? Auch wenn wir schon jetzt ein haben. Ich sag so nicht nein. Vielleicht kriegt man ja vielleicht ja in diesem Remake irgendwas, wenn man alle pokémon hat. So ein Diplomat. <lacht> oder so. Wäre schon cool. Hätten wir es eingebaut, weil soweit ich weiß, kriegt man nichts im Original, wenn man alles alle Pokémon. Rekrutiert hat das ist einfach nur so ein pri persönliches Ziel, was man sich setzen kann. Ich glaube, das Ziel ist irgendwo ganz links, weil rechts waren wir schon überall und da war nichts. Und ich bin jetzt schon hungrig. Wir sind erst bei U4. Was soll denn dieser Müll? Oh Gott, das ist kein einfacher Dungeon, die Solarhöhle. aber wäre geil im Team tatsächlich. So Pika hier Kann's haben, habe ich gerade erst bemerkt, dass Pika schon AP 0 hat. Oder Apo, wie, wie die meisten das nennen. Gleich verstehen, dass man das Apo nennt. Finde ich auch lustig. Oh mediti habe ich zwar schon, aber komm, ich werde aber nicht heilen, mediti ne? Du wirst nicht geheilt. Sag's dir nur. Und du komm, kommst auch mit. Bei kämpfen. Du gehst nicht irgendwo in den Hintergrund Du kämpfst mit. Ja? Haben wir so verstanden? Und wirst du sofort wieder gefeuert, mein Freund, ja? Zurück in die Küche mit dir dann. Ja? Egal, ob du Männchen oder drei bist, mir egal. Zurück in die Küche. Sorry für den schlechten Joke. Moment. Ich brauch's mehr. Ich brauch's mehr. Quasi was. Dum dum dum. U6. Da, da, da. Ich stell mir schon vor, am Ende habe ich so 100 Folgen in diesem Let's Play. Ich kann gut sein, Leute. Wie gesagt, ich will alles in diesem Spiel machen. Oh Gott, nein! Oh, oh. No, oh. Wir gehen bam. Das ist nicht gut. Wir werden wahrscheinlich drauf gehen oder schlimmer. Alles verlieren, das wäre schlecht. Wir müssen noch passen, da sind gefühlt 20.000 Drossanas und Mediti-Hilfe. Ich habe Angst, dass ich sterben werde. Ich kann nichts machen. Wir sind gekornert. Wir haben verkackt. Bitte habe ich Teleport sammeln Das wäre gut. Bitte habe ich einen Teleport sammeln. Sonst bin ich... Ah, ah, Ich habe kein, Ich habe extra weggemacht, oder? Ich habe... Hm. Ich habe den weggemacht. Ich Teleports den weggemacht. Ein Raumorb setzen wir ein. Alle Wände sind weg. Oh Gott, oh mein Gott, ich gerade meinen Miku geschlagen habe aber ich habe mich gerade vorher erschrocken, weil mir eingefallen ist, das war eine richtig gute Idee. Oh nein, weil weil Pikachu kann ja alle in einem Raum angreifen, wenn alles ein Raum ist. Alter, das ist P. Das Pokémon okay. wird nach drei Runden kampfunfähig. Das ist ratsam, möglichst rasch mit Eis wie heilsam oder Attacken wie Heilung gegen Maßnahmen einzuleiten. Scheiße, ich renn weg. Pikachu, Warte, ich muss mit Pikachu spielen. Pikachu, du weißt, was du einsetzen musst. Meine ganzen team die sind einfach gestorben. Pikachu, Ladungsstoß! Wir spammen jetzt einfach Ladungsstoß. Hummeln, wie viele Items gibt es hier in diesem Raum? So ein da da da da da da da da da da da da da da da da da da das soll nicht stören nein da da das da da da da da da da da das I need to eat a big apple big I a da da da da da. Dum dum dum so, da oben Pikachu, äh, Pika, meine ich. Oder Raichu, wie auch immer. Zack, richtiger Tag, dieses Mal. So, den Rest ignorieren wir. Wir rennen straight zum Ende. Was? Oh, eine Schlaffalle. Noch eine Falle. Und das Baum wieder ein Gegner. Lasst mich bitte durch, ich will doch nur fliehen. Das war echt die Big Brainste... Äh, Aktion, die ich hier gemacht habe im Spiel, glaube ich. Einfach einen Raum auf einsetzen und Pikachu alles erlegen lassen. erreicht äh, mein Gott! Da habe ich hab richtig gesehen, das war ein Zubiris. Oh mein, ich will Zubiris retten. Oh, Zubiris. Lieblings Pokémon von meinem Bruder. Ich muss es einfach retten, sonst hasst er mich später. Wir haben aber schon eins. Nee, egal. Kann man gut gebrauchen. Ausweichrhythmus. Das ist bestimmt was Gutes. Komm. War kurz und schmerzlos. Deshalb weiter geht's. U8. Bam, bam, bam, bam, bam. Bam, bam, bam, bam. bam, bam, bam, bam. aufgenommen. Ich weiß es nicht mehr. Egal. Moment, diese Eisennadel da. Immer her. Nice. Können wir dann schmeißen? Alter, machst du viel Damage. Kannst du bitte damit aufhören? Junge, kannst du bitte damit aufhören? ich da ist er down. oh mein gott bitte töten Sie mich nicht da reg ich Angst, Itemsperre. Oh oh, ich kann keine Items benutzen. Das ist tatsächlich in diesem Spiel sehr scheiße. In Original, in den normalen Pokémon-Editionen ist das natürlich nicht ganz so krass. Aber hier ist es sehr krass. Und ich sehe gerade, ich bin fast tot. habe ich noch eine Sinelbeere? Ich glaube nicht, oder? habe ich eine Sinelbeere? Ich habe keine, oder? Frage ja Beere. Pff. Geil. Lebenssamen können wir noch einsetzen. Maximaler KP-Wert erhöht sich. Wer bräuchte denn das? Ich würde sagen Pika. Und Bieb bräuchte das auch. Ich gib's Bieb. Da kannst du essen. Ach, ich kann doch Synthese! Bin ich dumm. Es ist sogar klares Wetter. Ach, ich bin doch dumm. Ich habe vergessen, dass ich Synthese kann. Och, Mann. Ach, bin ich blöd. Lull. Oh! Uh, Schnippchenjäger. Guten Tag, mein Name ist Mike, der Schnippchenjäger. Äh... Funktioniert das hier auch bei bösen? Das muss ich ausprobieren. Das kaufe ich mal. Das wäre geil. Lol. Oh, nice. Pika Level 43. Das sind alle beim 40er Bereich, ich gerade. Das ist nice. Rückkehr. Na, mich nicht kaufen. Ja. Ah, ganz arm hier bin ja ein, äh, treuer Customer. Äh, wer kämpft da gerade und warum kämpfst du? Ich heil dich nicht, ne? Äh, verdammt. Äh. Oh, oh. Hi, Hypno. Can you please go away? Stop. So machen wir das nicht hier. Ich brauche mehr von diesen einen Raum-Orbs. Ich hoffe, Kiklion kann einen verkaufen. Das wäre geil. Die sind ja richtig gut. Oh, hallo, Luna Stein. <lacht> wow. Ciao, Lunastein. Stein. Steinpolitur. Ach, lässt das schön sein, mein Freund. Piet. Ey. Hypno. Oh Gott, ich weiß das gar nicht einsetzen Na egal. Äh äh äh. Ne wir werden den Dungeon wenn wir in dieser Folge schaffen? Kann sein. Ich glaube ich mach sogar den Dungeon dieser Folge durch und dann machen wir die nächsten Folge den anderen, den ich nicht gemacht habe. Ja, ich ihn einfach auf. Freu nicht. Kann ich tragen, cool. Zack, nehmen wir mit. Weiter geht's. U10, Musik ändert sich. Ja, damn, dadada, dadada. Mhm, mh ja in wieder beste Freunde, sind wieder glücklich und ich kann abhauen BAM baum. Jetzt muss ich nicht mal auf so Mutzen aufpassen, aber der war eh ganz brav, oh passt So, nein, wir wollen nicht fliehen. wir wollen weitermachen. Wir machen den Dungeon so lange, bis wir ihn durch haben. Das heißt, bis U20 spielen wir. Denn U20 ist das Ende. Vielleicht ist aber auch schon U19 das Ende und ich sehe gerade, da kommt ein Superboss auf uns zu. Hey Hypno, passt! Du kannst gerne mitkommen. Aua, was soll denn das hier? Erstmal so ein Schön, dass wir klares Wetter haben. Ich kann ich nämlich so ein gut einsetzen. Der ist jetzt auch mal hier. Zack. Bam. Fix ihn auf! Aua! nu! No. Warum habe ich keine... Ich habe keine haben? Moment mal, ich habe doch bestimmt einen Teambeleber Orb, den habe ich gut. Den werde ich aber noch nicht einsetzen, erst wenn wirklich nötig ist. Ja, RIP Hypno. Bam, wow, wow. Ich habe gerade wirklich Angst. Oh Gott, oh Gott, nein, nein, Moment. Einsetzen, er lebt alle wieder. Oh Gott, dieser Flo, du stehst ja gerade nicht so. wohl, das eigentlich ganz gut? wo ich habe gesagt. Nein, oh, fehlt. Yes, yes, yes, yes. Äh, Mach einfach, mir egal. Irgendwas, zack, zack. Yes, wir haben ihn. Oder? nee seine Erkenntnis ist nur weg. Aber wir haben ihn trotzdem jetzt. Okay. Oh Gott. Mein Gott war das krass Der allererste Superboss, ne? Ihr wisst noch, das war ein Galopper Und das war die ganze Zeit verwirrt und konnte nichts machen und wir dachten Und ich dachte die ganze Zeit, ja so sowas ist dann eh easy Nö ne. Wir hatten da einfach nur Glück Wir hatten da einfach nur wirklich viel Glück Gott. Ha. Tja, das passiert, wenn man ein Elektro-Pokémon vom Nahen angreift, du, oder mit einer Nahkampfattacke oder was auch immer. I don't know. Auf jeden Fall, wenn man ein Pokémon angreift, was typ Elektro ist, selber Schuld. Hau ab, Mann! Ein wunderschein ist in diesem Spiel wirklich gut. Normalerweise ist Wunderschein echt irgendwie Müll-Pokémon, aber oder was heißt Müll-Pokémon? Competitive ist es auf jeden Fall nicht dabei. Ähm soweit ich weiß, ist es nicht dabei competitive. Aber in diesem Spiel kann man das wirklich für competitive benutzen. Was ist das? Oh, den nehme ich mit. Den nehme ich diesmal mit. Ich mache nicht den gleichen Fehler, nehme den nicht mit. Diesmal schon. So, das und trinken wir kurz. Spezialangriff. Er braucht's? er braucht's? er braucht's. Ich braucht's. Was? Was hab ich denn gerade gelaunt? Ich brauch's? GG Mike. da dam dam, -dam, -dam, -dam. Zack, so dann ab nach unten, du, du, dun, dun. wollen wir lang und oh kommen. mir wird äh, hungrig, nicht nur in-game. Also ich habe es noch aus, aber hat gerade so gut gepasst, weil ich in-game hungrig werde und Treppe. nice. So und jetzt erstmal einen großen Apfel essen. Großer Apfel essen. Mike. Komplett voll. Dun, dun, dun, dun. Ich könnte jetzt auch im auf einen großen Apfel essen. Also. Sag mal, ich könnte, ich würde es gern. Aber es gibt mir keine großen Äpfel. Oder? Ne, super, ich weiß nicht. Oh, ein Curlier. Hi Curlier. Tschüss Curlier. Oh, hi. Wie geht's dir, Hypno? Schau Hypno. Ich habe gesagt, schau Hypno. Meine Güte, ey. Oh, der Der ist aggressiv. Ey, hau ab, Man, kein Bock auf dich. Crit. Oh, Luna oh, aber ich kann ihn nicht behalten. Egal, komm einfach mit. Ich kann ihn leider nicht behalten. Ich weiß, ich habe einen Knudeln auf Orb, aber ich will ihn nicht verschwenden für sowas. Knuf Orb will ich erst verwenden, wenn ich es wirklich brauche. Ich meine, Luna kann ich wiederholen. Das ist nicht schwer. Also nicht so schwer, würde ich sagen. Ach hier sind gar kein Gegner. Doch da unten ist einer. Ich habe gar nicht auf die Karte geachtet. Ich bin dumm. Egal. Und ja, wir machen in dieser Folge noch diese Dungeon durch. Hi Hüpno. Schau, Hypno. Ist wir gestorben? Nö. Nee. Oh, hi! Ei. danke oh ach Pikachu ist easy ein Eisenschweif ist so eine OP-Attacke ich sagen starke attacke aber dann wollte ich doch lieber OP-Attacke sagen Das habe ich so oh, gesagt oh Hey, geil hey abhauen ich muss da durch ich habe gesagt hau ab dankeschön du Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Money. Äh, Oh, nice. Das können wir kurz. Komm. Ich gebe es jetzt mal hier. Magneton. BB danke schön. Kein Problem, mein Freund. Kein Problem. 15. Wir kommen dem Ziel immer näher, Leute. Das ist doch voll super. Oh Gott. Oh Gott. Help. Ich kann ich will so nicht angreifen in diesem State. Ich traue mich das nicht. Nein, nein, auf. Oh Gott, okay. Weil ich bin zu stark. Ich kill's uns alle beim Team. Das möchte ich nicht. Natürlich möchte ich das nicht. Nein! Ich habe leider den gleichen Schaden wie wohin genau? Ja, was hätte ich machen sollen? No Joke, was hätte ich machen sollen? Magnet und dummes Spielen. Okay. Da bin ich kein Problem, ne? Ich weiß. Oh Gott. Au ab. Bam. Bam. Außen. Warte, also, das ist ein gutes Feld. Gutes Feld. Nice. Da geht's auch schon. Da, und... Warte. Ich glaube, es ist hier unten. Oder? Yes. Bam, bam. Oh, Lepumintas. Oder wie ist es? Das ist heißt doch Lepumintas oder nicht? Lepumintas, ja. Dum, Haben auch noch nicht gesehen, oder? Doch, haben wir. Ich glaube doch. Ich mag mich erinnern, dass wir den schon mal gesehen haben, aber ich weiß es gerade nicht wann. Egal, nicht wichtig. Oh Gott, oh Gott. Ah, okay, wir machen nicht so mit Damage. Ah, tschüss. Kadabra mit ihm zu haben, schon geil. Vor allem braucht es ja auch nicht tauschen zum entwickeln. Wann habt ihr jemals ein Kangama gehabt? Äh, Kangama, ein Kadabra gehabt, was ihr nicht durch tauschen wickeln musstet. Ich weiß noch nie, und das ist einfach geil. Ja, Pikachu ist, äh, ist egal. Wir skippen, dum, dum, dum, dum, dum. wir sind fast am Ziel. Aber ich werde äh, Pika jetzt noch mal ganz kurz einen äh, Ether geben. Zur Sicherheit. So. mein beleben brauche ich jetzt eh keinen mehr. Ich brauche Mike jetzt nicht mehr beleben. Oh Gott. Dann wird er jetzt halt einfach down sein für den Rest des Dungeons. Das ist egal. Das ist komplett egal. Der Dungeon ist eh fast vorbei. Wir sind am Ende. Aber wo genau ist das Ende? Fragezeichen. Dun, dun, dun, dun, dun. Baum, Baum, Baum, Baum, Baum, Baum, Baum, schlechten Tag, Baum, ich möchte, dass du weggehst. ich habe gesagt nein nein nein. Oh Gott, ich Ich tot. Ich lebe noch. Ich ein Apfel, nein, der Apfel lohnt sich nicht. Ich will nicht kämpfen, ich will es nicht riskieren. Ich will es gar nicht kämpfen. Ich habe keine Leben mehr. Ich sterbe. Ein Glitzer fällt egal, selbst wenn egal ist, gerade vollkommen schnuppe. Ja, abouts, weißt du, ich habe was zu tun. I'm sorry, so das könnte auch schon die letzte Ebene sein muss aber nicht sein so hier Pika mit dir ich muss ja lang Treppe Treppe Treppe Treppe Treppe Treppe Treppe Treppe Treppe Treppe nein komm ran Ende nee müssen das hier noch mal aber da ist das Ende irgendwo da hinten passend zur Folge äh, Folge Ende mal nicht denn die Folge wäre jetzt so oder so zu Ende Oh Gott, nein! Nicht so eine Attacke, bitte nicht. Tun mir das nicht anspiel. Oh Gott. Stirb. Ich hab keinen Bock auf dich. Stirb. Er ist tot. Nice. Wo ist Tobiris? Ich werde es nicht retten, aber... Trotzdem wäre es gut zu wissen, wo es ist. Doch ach, halt die Klappe, halt ein Maul und so auch. Schau, tschüss. So, ich glaube, hier rechts. Nein, aber da oben ist ein Push. Obwohl, doch, wir nehmen Zirbus mit. Jetzt habe ich gerade Apfel bekommen. Warum nicht? Äh du, du nice. Was, ich bekomme langsam Hunger. Ach, egal, pass. Nice, da geht's down. Und das Ende ist... nah aber wo, na? Wo ist es denn? Wo ist das Kackende? Ja, nehmen mit. nimm nehm auf jeden Fall mit. Wo ist es? Wo ist das Ende? Ich werde gleich am hungern sein. Nein! Hau ab! Bitte hau ab! Ich kann gerade nicht gebrauchen. Ich kann überhaupt nicht gebrauchen. Hör auf. Lass mich in Ruhe. Danke. Hier ist das Ende. Leute! Okay. Sabiris, Ich, ich gebe dir einen Apfel, weil ich bin so lieb. Ich habe ja eh einen gefunden, deshalb. Yay! Mach, mach. Mach mit. du so, weg hier. Schätze. Dumm, dumm, dumm. Die nehmen wir alle mit. Brauche ich ein Intensivticket. ich brauche das nicht. <lacht> Wie das auf dem Boden liegt. Wie cool. Eisstrahl, yo. Eisstrahl ist gut. Dann nehme ich mit. Ganz ehrlich, dann nehme ich mit. die oberen beiden Items. Uh, Flammenwurf. Ey, boi, das Da Energieball. Das wäre doch was für, äh, für Pika, oder? Nö, dann nicht. Nö, lasse ich das liegen. Pokémon freuen sich daran, ich kann vielleicht damit den Träger an angeblich. Wir finden sich auch Pokémon seltener Färbung darunter. Warte, So ein paar T-Band. Das ist doch der Freundesband. Das ist das Freundeshalstuch Pokémon mit seltener Färbung, ihr meint Shinies? Gib her, gib sofort her. Keine Widerworte. Gib her. Ach, auf den Rest kacke ich jetzt. Weg hier. Yo, der Loot hat sich gelohnt. Oder? Was meint ihr? Also ich finde schon, dass sich das gelohnt hat. Nice. So, dann wenn es euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine positive Wertung da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ihr wisst, ein Like würde mich unterstützen. Am besten das Video auch teilen, das würde auch unterstützen. Uh, Tausender. Und ähm, ja, falls ihr neu seid, Abo nicht vergessen. Und ihr wisst Bescheid, ich habe keinen Bock mehr zu labern. Haut rein, ciao. Ba, baum, ba, baum.